Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute den Infocenter mitten im Stadtpark eröffnen durften. Das ist so eine neue Bereicherung für unsere grüne Lunge mitten in der Stadt und ergänzt all das, was der Stadtpark jetzt schon bietet, Natur, Erholung, Grünraum. Ja, hier in unserem neuen Grünraumstützpunkt hier mitten im Stadtpark sind 16 Mitarbeiter von mir stationiert die sich hier um die komplette Erhaltung des Stadtparks kümmern. Es fängt an vom Rasenmähen, über die Reinigung, über das Baumschneiden, das Laubeinkehr und so weiter und so fort. In Summe ein tolle Arbeitsverhältnisse und tolle Arbeitsräume für meine Mitarbeiter.